Hallo und willkommen zurück zu Light of Zelda Wind Waker HD Im letzten Mal haben wir hier unseren Enter -Haken bekommen Und ja wir sind hier, am Akurus befreit im Endeffekt Und jetzt kämpfen wir hier gegen diese dummen Pfeile, Äh, gegen diesen dummen Pfeiler, gegen diese dummen Gegner Ja und wir können eigentlich theoretisch schon zum Boss gehen Also ich glaube zumindest, dass wir schon zum Boss gehen können Jedoch wollte ich erstmal gerne... Okay, was habe ich denn da getroffen? Nichts... es klappt nicht. Ist da unten wieder irgendwas? Ähm... Ich sehe auf jeden Fall, dass ich wieder Makorus brauche. Dann... Da unten scheint nichts zu sein. Darum gehe ich jetzt einfach mal nach oben. Auch jetzt kommt ihr dummen Viecher. So, dann pflanzen wir hier einen Baum. Damit ich mich dann hier festgreifen kann. Hm. Nee, da ist nichts. Au! Haben wir mal Ich ziehe zumindest schon mal hier hoch. Und jetzt kann man nämlich schon mal Gegner treffen. So. So. Ähm. Dann. Dun, dun. Ich hoffe, dass markus Kurs hoch genug fliegen kann. Bin mir nämlich gar nicht sicher. Ja, das schafft er. Hm. So, dann kannst du mal hier einen weiteren Baum. Ich hoffe jetzt, dass er diesmal nicht getroffen wird. Oder oben sehe ich wieder Hände. Das werde ich natürlich diesmal. Diesmal werde ich dagegen vorgehen und warten. Und erstmal mit Link die besiegen. So. Komm her. Dann. So. Dann komm her. Das ist immer recht. Mana raubend so zu spielen. Ähm, ja, toll. Man kommt da nicht hoch. Das heißt, ich muss jetzt wirklich mit dem da hoch und hoffen, dass er nicht erwischt wird. Und jetzt einfach ganz schnell abhauen. Da sollte er sicher sein. So, komm her, blöder Grabscher. So, weg mit dir. Dankeschön. Hm. Komm her. So. Dankeschön, Markus. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt sind wir wieder oben. Und hier müssen wir anscheinend nur die Schalter aktivieren. Okay. Wir sind an sich im Hauptraum wieder. Nur weiter oben. Dann geht es da geradeaus weiter. Da rechts scheint nichts zu sein. Aber es scheint auch nur so. Uff. Die Sache ist mal Kuros kann ja an sich keine Sachen hier äh, tragen. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich da festzuklammern. Nee. Okay, dann fliege ich einfach rüber. Boah, das geht auch gerade so nur. Das geht gerade so. Das also ist echt knapp bemessen. So, ähm... Mal ganz kurz die Stiefel anziehen. So, mal gucken, ob da wieder was ist. Wahrscheinlich wieder nur Geld und so ein Kram. Ja. Im Prinzip schon. So. Da geradeaus ist nichts. Aber. Irgendwie muss man an die Truhe da kommen. Ich würde mal, vielleicht kann man Chorus da irgendwas anrichten. Lass ihn jetzt erstmal hier oben rauf fliegen. Vielleicht kann er ja irgendwas machen. So, da rechts, da ist. Ist da was? Ist das? Ne, da ist absolut gar nichts. Hier sind so riesige Windräder, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt was aussagen. Haben. Wow, war es knapp, kurz. Hm. Ich kann nur noch weiter versuchen, vielleicht hier was abzumachen. Komm schon. Hier sind Pfeile. Ich sage jetzt, ich weiß, wie soll ich denn da hochkommen? Es ist so eine Frage. der Haken, der sollte eigentlich theoretisch nichts hier ausrichten. ist ziehe nochmal ein Leben teil. Und auch hier gibt es nur Geld und Münzen. Ja, Münzen. Ich meine Rubine, aber ich habe Münzen gesagt. Keine Ahnung, wie ich hinkomme, Leute. Hm vielleicht von da unten irgendwie aber nee das sind auch keine Dinger zum ziehen oder sowas ich habe jetzt echt keine Idee aber da ist ein Eisen das ist so die Sache ich weiß nicht wie ich da ankomme muss ich mal schauen Leute wir sehen uns gleich okay Leute ich hab's jetzt nachgeschaut und naja hier kann ich nicht viel machen denn wir müssen hier runter. Vor allem, der hat ja noch die fetten Stiefel an. Das muss so richtig wehtun. Denn wir sind hier falsch. Ich hätte ja gar nicht diesen nervigen Umweg gehen müssen. Naja. Das kann man leider nicht wissen. So. Ist leider so. Kann man nichts machen man leider so hinnehmen so kann erstmal makoris hier seine seine pflanzen seine samen hier pflanzen damit hier bäume wachsen so hier wird nämlich eine truhe erscheinen also ich gehe mal von aus weil es sieht aus an ah, nee, doch hier geht der wind an okay, es sah er sah als aus ob der wind da ist ähm, Ich vergesse nämlich noch darunter. Ach, da geht, ach, da geht es zum. Ähm ach so, da geht es zum Boss entlang. Au. Ja okay, dann eben nicht. Ähm... Komm schon mal kurz schnell raus mit dir. So. Ähm... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich jetzt da oben hinkomme. So. So, bin leider noch nicht hoch genug. Na ja, komm schon. Hm. Jetzt komme ich hier hin. Äh, oh mein Gott. Nur ein Viertelherz Schaden genommen. Das nenne ich doch mal ein ja, strapazierfähigen Ding. Oh. Ah, das ist gemein. Ähm, ähm, ähm. So, so sollte es eigentlich recht einfach gehen. Ich glaube, ich habe alle getroffen. Ja, oh, perfekt. Die große hat echt da sehr gut gepasst. Und so kommen wir an die Truhe hier. So, Dankeschön. schön. Was könnte es denn sein? Nichts Besonderes, weil ich glaube, ich habe schon zwei Schatzrunden in dem Dungeon bekommen, oder? Ein kleiner Schlüssel. Oh, den braucht man sogar. Das heißt, man muss hier sogar hinkommen. Interessant. So. Äh, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Das ist geleert. Und wir, wir können, es gibt noch eine Schottstunde, die ist ganz unten. Ah. Haben schon? Makoros. Alter, was ist denn das für so? Sog? ist denn chorus Ah, der ist am Anfang des Raumes. Dum, dum, dum. So. Der muss nämlich natürlich auch mit nach unten kommen. Also ich gehe mal von aus, dass ich ihn brauche. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Man weiß ja nicht. So. Ach schade muss ich leider warten, bis das aufhört, der Wind. Ja, komm schon. So. Ähm. Gehen wir mal auf den Schalter hier. Der irgendwas macht. Was genau weiß ich nicht. Hä? Das hat mir genau nichts gebracht. Wobei, dass ich da wieder rauskomme. Aber nichts, was ich jetzt brauchte. So. Kleine Schlüssel brauchen wir, um hier durchzukommen. Dann kommen wir jetzt hier in den letzten Raum mit einem äh, Schatz. So. Komm mal her, du schöner... Ja, komm. Du schöner Feind. Ich hab schöne... Wow! Jetzt nimmt mal das hier schön an. So. Nimm das! Bam! Wow! Bam, bam! Oh, Alter, da ist er weg. Und dann leckt es wegen den ganzen Gegnern. Verbrennt schön. So. Oh, Alter, der, der fehlt ja ein Unterkörper. Bam. Ja, jetzt hast du gar nichts mehr. Ist der besiegt? Nee. So. Na ja, komm schon. Ah, <lacht> oh, das, das ist super. Ähm. Hi Makoros, wie geht's? Äh, es ist keine Truhe erschienen. Ich muss mich wahrscheinlich einfach hochziehen. So. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie oben einen Schalter oder sowas. Gehe ich mal von aus. So, da oben. Na komm. So. Hm. So. Stiefel an und dann. Oh, die Tür war hinter uns noch zu. Aber irgendwo muss noch eine Truhe sein. Wie auch die ausgelöst. Eventuell durch das Herabziehen einer der Dinger. Au. sind vielleicht noch gegner im raum nur dass wir gerade keine aktiviert haben so ziehen wir nochmal mal dran sieht eigentlich ganz okay aus aber irgendwie irgendwas muss es ja verhindern Nochmal hier ausrüsten Hier ist nix Dann Lass mich mal hier hoch So ja, Komm schon Da ist noch einer Muss da also noch ein Feind sein ähm, komm schon, da ja, komm schon. Okay. Oh Alter, der geht in Flammen auf, der Arme. Das war's noch nicht, okay. Ähm. Hm. Hier sind noch Vasen, Vasen noch Vasen. Zählen die Kleinen hier auch noch dazu? Äh, ich sehe keine. Doch, da ist noch eine Vase. Was anderes kann ich mir halt nicht erklären, was es sein könnte. So. Da oben ist noch einer. war es aber auch mir würde jetzt halt nur noch einfallen die Dinger hier jeweils abzureißen die beiden die hier noch sind wahrscheinlich ist dahinter irgendwie ein Gegner Stück weil was anderes kann es ja nicht mehr wirklich sein ähm. ziehen wir uns mal da ran hat das hat nichts bewirkt Jetzt ja, bleibt noch das hier und hier ist ein gegner versteckt alles klar ein bisschen random also muss man halt echt den kompletten raum untersuchen ich hoffe das ist jetzt zumindest etwa ein schatz der es wert ist das wäre halt schon recht schön wenn da jetzt so ein scheiß Amulett kommt, das wäre schon ein bisschen kacke. Das wäre echt kacke. Eine Schatzkarte, ja okay. Aber hatte ich nicht sogar schon zwei oder ist das erst die zweite? In dem Tempel. Keine Ahnung. Aber zumindest haben wir wieder eine Schatzkarte. Und gerade, dass wir hier in den Tempeln schon mal alle habe, ist auch recht angenehm. Weil ich die sowieso irgendwann holen werde. Weil ich auf jeden Fall alle Schatzkarten sammeln werde in dem Spiel. So, ja, ist da unten was? Ne, sieht nicht so aus. So, ähm. Ich brauche. Feuer. Oder oh, beziehungsweise Bomben. Komm schon. So, nimm mal. die gefällt das ja? Alter, da fängt sein Kopf an zu rauchen. Bam. So. Hm. Ich weiß gar nicht, wie lange der... Oh, der Part ist schon fast vorbei. Also habe ich das nicht erwartet. Hm. Da unten sollte aber eigentlich nichts sein mehr. Ist eigentlich nur noch äh, das Ende erreichen. So. So, Chorus fliegt am besten einfach über die Dinger rüber. Und dann... Oh mein Gott, da ist wieder so ein scheiß Greifding. Okay, der Wind hört auf. So. Erzähl dich mal rüber, Link. Bam. So. Komm her. du mein Feind. Okay, komm her. Die so, kann man jetzt schön gleich besiegen mit dem Endtag. Das ist super. Okay. Komm her, Markus. Die anderen beiden können wir, glaube in Ruhe lassen. Wir werden keine wirkliche Gefahr werden. Denke ich mal. Oh mein Gott, Hilfe, geh weg So, Leute Aber ich würde sagen, hier in dem Raum Mache ich dann mal eine Pause Im nächsten Mal machen wir dann hier den Tempel Komplett, den Windtempel Heißt er, glaube ich, im Englischen nur im Deutschen, das ist der C4 Tempel Und ähm, Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen Im nächsten Mal geht es dann hier weiter Und ich sage, bis dann, ciao, euer Rocky